Hallo, heute ist Martinstag und die Laterne gehört für mich unbedingt dazu. Normalerweise würden heute in vielen Orten Kinder mit Lampions und Laternen durch die Straßen ziehen, begleitet von Eltern und mancherorts sogar von einem echten Martinsreiter. Man teilt miteinander Hörnchen und steht am Lagerfeuer und singt Lieder. Doch in diesem Jahr ist eben alles anders. Corona-bedingt abgesagt. Mancherorts gibt es ein paar kreative Lösungen. In Malo beispielsweise haben Kinder eine Laterne selbst gebastelt. Die hängt nun am Bahnhofsplatz. Und in Jüterbock soll es heute an mehreren Orten rund um die Nikolaikirche Martinsfeuer geben. Mich bringt das zu der Frage, wer war eigentlich dieser heilige Martin? Wissen Sie es? Martin lebte im 4. Jahrhundert. Ihn gab es wirklich. Zunächst war er römischer Soldat, dann ließ er sich taufen und wurde sogar Bischof in Tours, in Frankreich. Und um diesen Martin stricken sich eine ganze Reihe von Legenden. Die bekannteste und für mich auch schönste, die geht so: Als römischer Soldat war Martin in Amiens stationiert, das ist ganz in der Nähe von Tours. Und eines Tages am Stadttor begegnete er einem Bettler der unbegleitet war und Martin rührte dieses Schicksal und kurzerhand nahm er sein Schwert, teilte seinen Mantel und gab eine Hälfte dem armen Bettler. Im Jahr 397 starb dann der Bischof von Tours und wurde dort beigesetzt, am 11. November und deshalb feiern wir heute den Martinstag. Mich berührt diese Geschichte, egal ob es sich so abgespielt hat oder nicht. Sie erinnert mich daran, dass wir uns selbst am meisten beschenken, wenn wir einen offenen Blick haben und ein offenes Herz für unsere Mitmenschen. In diesem Sinne verstehe ich auch den Lehrtext der Losung für heute. Im Markus-Evangelium heißt es, was hilft es dem Menschen, wenn die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Also, bleiben Sie offen und lassen Sie heute ein Licht leuchten.